Das ist ja halt wieder heller. Ja, ja, dann packt er aus. Vielleicht ist es doch das dunkle Bier, was da drin ist, was er zu so dunkel macht. Das ist alles halt dunkel wahrscheinlich. Hm. Zieh mal eine Karte. Hast du uns da was mitgebracht oder was? Oder von wem ist das? Ich bin sauber. Was? Hier. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros, wie beim letzten Video vorgestellt. Die Baltic Edition. Die Baltic Edition Junus äh, Pack von der Inselbrauerei. Die verköstchen wir heute dank Daniel. Also wir fangen zumindest mal an damit. Schöne Grüße an Daniel. Genau, vielen Dank. Pack aus! Ja, lass mir noch mal kurz gucken. Hier. Nein. Die Inselbrauerei gibt es übrigens auch bei YouTube und Instagram. Ist alles verlinkt hier in der Beschreibung unter dem Video. Mit Glas. Mit Glas, ey. Endlich kriegt Rico und vernünftig Glas. Also fangen wir an mit der sechsteiligen Reihe. Die Baltik. Die Baltik-Reihe, oder was? Ich dachte, dir fällt jetzt noch irgendwas ein. Na, das ist äh, die äh, Inselbrauerei-Playlist äh, Nummer. Was steht oben? Eins? Nee, äh, seltene Biere. Flaschenreifung. Genau, yeah, no. da. Da gibt es noch ganz viele verschiedene Sachen. Muss da mal kicken. meine, äh, Auf der Internetseite ist wirklich weg. Konnte ja nicht mehr raus aus dem Staunen, kam ich gar nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Was du da alt kaufst, vielleicht. Wenn das gut wird und uns das schmeckt, dann bestell ich da auf jeden Fall noch mal so einen Pack. Dann wird das natürlich ein bisschen was größeres sein, das ist ja klar. Das gibt da, sieht ich ja, so zwölf Bierpullen drinne und so. Und zwei Gläser und alles so weit. Auf jeden Fall sieht es ja schon mal sehr schön aus. Baltic Edition Genusspack Teil 1. Jetzt packen wir Ja, na wie denn? Ich bin ja ins Ich versuche hier Zeit zu schinden, weil die wie es aufgeht. Gibt es hier eine Gebrauchsanleitung oder sowas? Ey wirklich, ohne Scheiß, Alter. Na, wieder nur! Wie Wo Wie denn der Nippel? Na? Wir blenden mal Werbung ein. Oh. Alter! das ist ja immer wieder typisch. Hm. <lacht> Mensch. Ja, jetzt, ich brauch dafür eine Anleitung auch. Also, Jungs, wenn ihr, das, ihr seht, wie Jens das umfrockt, Vielleicht gibt es ja eine Anleitung. Ahaha, jetzt so wie es geht. Nachdem es kaputt ist. Also als allererstes mal. Enrico kriegt sein Endlesen. Oh doch nicht, noch nicht. Oh ne, Triple, ey, man schon Leser. Alle, Alles ist auch immer Jetzt hier. Da macht es nicht kaputt. Ah. So. Ich dachte, das ist eine Überraschung, was da noch mit drin ist. Na gut, denn den hast du zuerst gegriffen. Ja. Nee, den musst du, Das ist hier so ein Triple, oder? Das ist ein Baltic Triple, 9,5 Volt. Na gut, dann trinken wir erstmal das Baltic L, das hat ja auch nur 7,5 <lacht> <lacht> Ja, genau. So, erstmal das geile Glas, oder? Ja. Ey, ist das, ist das nicht geil? Du bist auch so ein Büffel. Ist ein Büffel drauf. Ja, cool. Wirklich, ich bin Büffel-Sternzeichen. Also das sind ja auch eigentlich die Büffel-Löhros. Büffel, ja. Hier mit Adler drauf. Das -Sie adler ja, ja, doch. Ja, könnte schon sein. Aber durch die Farbgebung sieht man es nicht so richtig. Fünfmal World's Best Bier. London World Beer Awards. Londoner World Beer Awards. Fünfmal 16, 17, 18... 18 und 21. Kann man sich darauf vorstellen? wenn man in London was gewonnen hat? Kann man im gleichen Jahr zweimal die Awards gewinnen? Oder ist das vielleicht ein Druckfehler? Nein, ich glaube nicht, dass das ein Druckfehler ist. Auf jeden Fall mit ähm, Baltic L. Das ähm, testen wir dann in der nächsten Folge. ich mal sagen. Ach so. Na ja. Na toll. Was trinke ich jetzt? Wie? Na, jetzt trinkst du gleich. In der nächsten Folge. Gut, dann äh, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir dieses. Guckt unbedingt mal in der Beschreibung. Genau, dann werden wir das hier mal trinken mit ähm, Baltic Ale. Und, mhm. und guckt unbedingt mal in der Beschreibung nach. Da sind die ganzen Links zur Inselbrauerei. Die gibt es bei Facebook, YouTube und. In der Internetseite gibt es da auch. Und genau. Also bis zum nächsten Mal. Hau rein, Fan. Hau rein, Brian.